Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Wir spielen heute Black Ops 2, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und bevor wir loslegen, der provisorische Falls ich nichts trinken würde, von meinem gejagten Cola. Ich weiß nicht, Twitch hat ja keine Alkoholpolicy und ich weiß nicht, wie YouTube ist. Deswegen sage ich mal. Ja, okay, Cola. Ist cool. <lacht> also wir können hier die Schwierigkeit verringern. Cool. Ähm, Eben, der Tod zählt nicht. Das habe ich letzte Folge am Ende angesagt, weil ich da mitten im Pausescreen drin stehe. Einfach, dass wir das nochmal gekehrt haben. Der zählt nicht. Der ist uncool. Und, ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen soll. Ich baller da einfach mal auf die Leute drauf, soweit ich... Wow, wow, wow, chill, chill. Weg. Keine Lust. Ciao. Von wo? Hau! Okay, ich kann mich wieder hinlegen. Äh, muss ich die, muss ich den Typen selber mitnehmen oder? Weil ich sehe gar keine Feinde momentan. Ich sehe auch jetzt noch keine Feinde. Doch da oben. Nope. Da oben ist einer. Ah ne, das flackert nur so. Okay. Bewegung liegt an dir, Kumpel. Ich bin nur hier und du sowas würde ich snipen. Weil ich die Feinde nicht sehe. Wow, wow, wow, wow, wow. Geh wieder rein. Das zählt nicht, das zählt nicht. Okay, ich trinke jetzt keinen mehr, sorry. <lacht> Aber das ist echt billig gerade. Ich sehe gar keine Feinde, nix. Ich gehe einfach mal zu denen zurück. Ich komme nicht mehr. Okay, ich trinke jetzt Gesagt, ist gesagt. So. Jetzt aber zum im Ernst. Hau. Die ballern mich ja komplett weg, sobald ich nur einen Millimeter hochkomme. Das kann ich ja gar nicht schaffen. Entschuldigung, aber... Nee. Nee, mache ich jetzt... Nee. Boah, die drücken mich sogar weg. Verdammt. Alter. Muss ich jetzt schon wieder in Kapitel 1 auf Easy schalten? Das war letztes Mal schon so. Da oben war Ich schalte auf Easy. Ist mir jetzt zu blöd. Ja, ich trinke eins, aber ich schalte auf Easy. Ich glaube, ich war ein bisschen zu viel vom Jagd drin. Fuck it. Ja, ich gehe runter. Fuck it. Leck mich am Arsch, COD. Tada. Zählt das schon? Ich, ich töte mich mal. Ja, ich glaube, das war Rekrut. Solange ich brauche, bis ich tot bin, ist das, glaube ich, Rekrut. Scheiße. Okay. Nope. Ähm, was war das denn bitte? Hä? Okay, jetzt wird Ich glaube, ich habe einen Checkpoint ausgelöst, der kacke ist. Was ist mein Ziel? Ziehen Sie sich zum Fluss zurück. Da ist der Fluss. Ich bin da. Ja, wir müssen weiter, dann nehmen den Typen und lauf. Ich schmeiße jetzt eine Granate, eine Rauchgranate von mir aus noch. Okay, ich hasse das Level jetzt schon. Boah, jetzt ist ich stärker sogar noch. Wie? Verdammt. Ich hasse das Level jetzt schon. Das ist, glaube ich, jetzt schon das dümmste Level von diesem Spiel bis jetzt. Okay, ich habe noch nicht viele Levels. Aber... Ja, ihr wisst, was ich meine. Nein, ich trinke jetzt nichts, weil ich hier die ganze Zeit sterbe. Ich gehe nur hier unten rum sogar. Leckt mich alle hart. Gehst du bitte nach... Ich weiß nicht, wieso ich nicht nach rechts gucken konnte, aber okay. Nein, fickt euch. Okay, ich hasse das Level jetzt schon. Ganz ehrlich, das ist so bescheuert. Nein, wieso... Ja, zum Glück nur eine Rauchgranate ist okay. Ich sehe keine Sau, aber wer hat abgeschossen, wie blöde. Das kann ja nicht sein, ganz ehrlich. Da oben ist einer. Ich weiß ja, ich bin nicht so gut im COD, aber das kann ja nicht sein, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine beschützten mission ist oder ob ich den tatsächlich aktiv einfach noch erreichen muss, und gut ist. Aber ich kriege jetzt einfach mal dahin zurück und guck, was passiert. Ja okay, ich schneide das aus. Ist mir jetzt echt zu entschuldigung Jungs. Ich weiß, ich sterbe jetzt, ich werde jetzt hier noch ein paar Mal sterben, bis ich herausgefunden habe, was ich machen muss, aber sagen wir ab sieben Minuten bis, keine Ahnung, schneide ich. Okay, ich starte jetzt die Mission ein und guck mal, wie weit ich komme. Ich kriege das echt nicht hin, das ist so bescheuert, ganz ehrlich. Kurz mal aufschreiben. Ich habe es jetzt über fünf Minuten probiert, mal so nebenbei. Halt die Fresse, hoch, ganz ehrlich. Leck mich fett am Arsch. So, ich probiere jetzt einfach die Mission nochmal neu bis zu diesem Punkt. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich da bin und nicht verreckt bin wegen diesem Bullshit. Und wir gucken mal, was passiert. Also, ich... Ich muss ernsthaft von hier wieder spielen. Ach, okay. Also, dann schneide ich halt wieder. Bis gleich. Ja, ich spiele einfach das Ganze. Nein. Ich gucke, wo der letzte Checkpoint ist. Und sonst melde ich mich dann wieder, wenn ich soweit bin. Ich spiele nicht die ganze Folge nochmal. Das könnt ihr mir echt am Arsch lecken. Entschuldigung, aber... Äh, yo, also ich habe gerade äh, entschieden, dass ich die Folge hier abbreche, weil ich muss noch so viel nachspielen und ich will nicht, dass eine riesen Datei da draußen steht. Ähm, ja, die, die Folge wird jetzt einfach scheiße kurz sein. Wegen so Bullshit halt, aber naja. Mal gucken, ob nächste Folge besser wird. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio, Black Ops 2 fängt schon mal super an. Dankeschön, Spiel. Ich hoffe, das kommt noch ein bisschen besser. Es fängt wenigstens jetzt auf easy an. Ja, mal gucken.